Hallo und herzlich willkommen auf Redestone kraft und heute sind wir hier wieder auf marenm 7 leaponetten Heute erkläre ich euch den Teller-Command und zwar den Teller-Command, den... Und zwar, wie funktioniert diese? Also, als allererstes müsst ihr ein also ein Objekt auswählen, dem ihr diese Nachricht senden wollt. Entities, diese Nachricht zu senden, ist sehr unlogisch, weil die können sie eh nicht lesen. Und keiner weiß wirklich, ob sie die überhaupt bekommen. Aber ich schätze mal schon. Aber anfangen können die damit nichts. Egal. Ich weiß aber auch nicht, ob die Entities das bekommen, aber das ist auch eigentlich egal. Jedenfalls... Müsst ihr einen Select auswählen. Zum Beispiel Add A. Das sind alle Spieler. Add S. Es ist das auszuführende Objekt. Nicht man selber. Nur in den meisten Fällen ist man das selber. Aber egal. Ähm, oder HP. Das ist der nächste Spieler. Und ja. Das hat nun mal auch ihr. Ich nehme jetzt einfach P. Wenn ihr diese zwei Dinge reinschreibt. Und da euren Text reinschreibt. Wird der in den Chat schon gesendet. Das ist die einfachste Möglichkeit von Teller. Wenn ihr da jetzt ein backslash u 00 a 7 davor setzt. Das ist dann ein Paragraphenzeichen. Wenn ihr dann eine 4 hinten dran schreibt, ist das dunkelrot. Genau. Und wenn ihr jetzt so da zum Beispiel statt einer 4 eine A hinmacht, ist das hellgrün. Und so weiter. Und ja, ich kann es jetzt auch noch mal normal rot machen. Das wäre dann C. Jetzt ist es rot. Und ja, da gibt es auch mehrere Sachen. Und zwar, aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Und zwar, wenn, da, wenn wir das jetzt so lang machen... Dass es in die nächste Zeile geht. Merkt ihr schon? Huch, das verlegt ja die Farbe. Das ist ja gar nicht mehr alles rot. Genau, das ist so. Aber wie kriegen wir jetzt das ganze Rot? Dann mache ich das noch mal weg. Und zwar, dann braucht ihr so eine Klammer. Das ist jetzt, dass da reingeschrieben wird. Das ist jetzt ein Text, sozusagen. Ein Textfeld. Und zwar, wenn ihr da jetzt sowas hinmacht. Dann, wenn ihr jetzt das sendet, sendet ihr hi. Also es ist genau das gleiche, wie wenn ihr das jetzt so nur mit diesen geschweiften Klammern macht. Ja, genau. Aber da gibt es halt noch mehrere Sachen, die da sehr gut sind. Und zwar, jetzt könnt ihr da zum Beispiel noch eine Koller hinzufügen. Und zwar, wenn ihr das da jetzt so macht. Aber eine Sache ist ganz wichtig bei der Terror Command und auch bei Titel und alles. Und zwar, dass ihr da immer in jedes Wort so Gänsefüßchen hinmacht. Color XD gibt es nicht, deswegen bleibt es einfach weiß. Also. Und zwar Color Red könnten wir beispielsweise mal nehmen. Jetzt ist es rot. Aber wenn wir das jetzt äh, auch wieder ganz lang machen... Genau, seht ihr, ganz lang. So, jetzt müsste es auch in die nächste Zeile gehen. Ja, es geht also ein paar Zeilen. Dann seht ihr schon, alles ist rot weil da habt ihr jetzt den ganzen Text ausgewählt, dass es grün werden soll und nicht nur im Farbcode, weil Farbcodes werden irgendwie abgekattet, also war irgendwie abgekattet wenn sie in die nächste Zeile kommen. Warum das so ist, fragt mich das nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass es so ist und das reicht auch. Ähm, ihr könntet da jetzt noch mehr Texte hinzufügen. Jetzt wie kriegt ihr eine Sache zweifarbig? Und zwar wenn ihr jetzt noch ein Komma und es dann nochmal hinzumacht, wird es nicht ganz klappen, weil Minecraft nicht weiß, dass es noch weitergeht. Daher macht jetzt noch eine eckige Klammern Upsala. daher macht ihr das noch in eckige Klammern rein und dann könnt ihr hier Komma wieder hier dann wieder Text Doppelpunkt wieder die ganze, die ganze Zeit diese Klammern und dann XD und dann können wir da mal Aqua nehmen warte hier Komma ihr wisst schon die Dinger sind ganz wichtig wenn genau, ich es richtig geschrieben habe, egal, Werden wir schon gleich bemerken. Aber ups, jetzt habe ich selber was vergessen und zwar das Color davor zu schreiben. Color. Ja, okay, ich habe richtig. Jetzt seht ihr schon, es zusammengeschrieben. Da werden nicht automatisch Leerzeichen reingemacht. gemacht. Da müsst ihr selber ein Leerzeichen rein Hi, exd. So, aber es gibt noch einen Nachteil bei der anderen Nachricht. Zwar, wenn ihr da die Sprachausgabe anhabt, dann sagt die Absatz und dann, was den Farbcode ihr verwendet habt und dann erst den Text. Mal den, einfach nichts. Ich werde euch jetzt nicht die Sprachausgabe zeigen, weil ich keine Ahnung habe, ob die Copyright gestützt oder irgendwie sowas ist. Daher spiele ich sie bei euch jetzt nicht ab. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, der terror Command funktioniert. Ihr könnt noch mehr hinzumachen. Zum Beispiel mal ein Bold, also äh, Fett, Kursiv und so weiter. macht Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Aber ich zeige euch, wie man ein Selector auswählt. Und zwar, ihr macht einfach ein Komma hin. Macht sowas hin. Dann, wie wie immer, diese nervigen ja, Gänsefüßchen. Oder wie man sie auch nennt. So, dann macht ihr da select -twin. Ja, ich glaube, hab es richtig geschrieben. Und dann, wer ausgewählt werden soll. Ich mache da jetzt mal LP hin, also der nächste Spieler. Jetzt, wenn ihr jetzt seht, ja, ohne Redisting-Craft, weil ich ein Prefix habe, genau. Ähm, da könntet ihr jetzt theoretisch auch die noch die äh, Farbe ändern, aber bei mir würde das jetzt nicht viel ausmachen, weil ich bin jetzt so oder so rot. Wegen den Prefixen, wie ihr in der Tab steht. Und das natürlich auch in Van gemacht macht. Ja, genau. Okay, und zwar, jetzt könntet ihr da noch... Ihr könntet jetzt auch ein A auswählen, aber da kein anderer Online ist, bin nur ich da. Ähm, ja, ich kann es euch jetzt mal zeigen. Warte, ich komme mal mit einem zweiten Account Online. Uh, minecraft hängt sich auf. So. so. Okay, der, bei den lädt jetzt erstmal das Minecraft. Mhm. So, okay. Ähm, ja. Dann kostet ihn den mal online. Ich schätze mal, Minecraft hat bei dem schon geladen. Ja, hat das auch. Dann mal Und hier drauf. So, genau, da ist er schon. Wenn ich jetzt nochmal das da mache, dann seht ihr da schon, oh na, ja genau, er äh, ja. Der, bei dem ist jetzt in der nächsten Zeile nochmal das ein bisschen rot geworden, deswegen hey, seid halt irgendwie dann nicht mehr ganz im Chat. Jetzt seht ihr schon, ja genau, da ist rot. Seht ihr rot? Weil wir haben Selecte ja rot ausgewählt, oder was haben wir da ausgewählt gehabt? Keine Ahnung, wir hatten, Klopschrot. Oder, nein, ach nein, ach so wegen den, ach so, ja. Ach, wir sind, das ist logisch. Okay, Minecraft ist logisch. Ganz wichtig, Minecraft ist logisch. So, wenn ihr jetzt da noch Colour, Doppelpunkt, dann da. Was nehmen wir da mal? Blau. Jetzt seht ihr schon das, als ist jetzt blau geworden. So, dann würde ich sagen, das war's für die Video. Und ciao, Leute. <musik>